Selbstredend ist es total undifferenziert von allen Menschen, die nicht den eigenen hohen moralischen Ansprüchen entsprechen. Als aussätzlich zu sprechen oder gar Fäkal Vokabular zu ihrer Beschreibung, zur Anwendung zu bringen. Weit gibt es natürlich eine sehr, sehr große Bandbreite zwischen immenser rücksichtslosigkeit, egoismus, einem völligen mangel an schon der kenntnisnahme der gefühle anderer und der bloßen schwäche entsprechend der eigenen überzeugungen oder vorsätze zu handeln. Nichts ist schwarz-weiß, überall Graustufen. Ja, sogar Farben, wenn wir großzügig sein wollen oder wenn wir uns tatsächlich bemühen, einen differenzierteren Blick auf diese Welt zu werfen. Aber warum uns bemühen? So große Anstrengung erfordert es, irgendetwas auf einen guten Weg zu bringen. Ständig sind Widerstände zu überwinden, ständig sind Geister zu überzeugen, ständig sind Umstände einzuplanen, auf sie sich vorzubereiten, in ihnen einen Drahtseilakt zu vollführen. Eine Gefahr doch abzustürzen und wenn wir einen kleinen Schritt weiter gekommen sind, genügt ein ganz leichter Stoß, um uns viele, viele zurückzuwerfen. Da kann man natürlich defetistisch werden. Dann kann man natürlich zu überzeugen gelangen, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das ist doppelt falsch. Es ist falsch im Sinne der Erkenntnis. Denn doch, es geht etwas weiter. Immer. Ja, auch mit Rückschlägen. Wir sind nicht dort, wo wir waren. Wir werden nie wieder dorthin gelangen. Und nein, das ist nicht bloß eine geradezu triviale Wiederholung des alten panterei Nein, wenn wir uns diese Welt anschauen, dann wissen wir, sie ist heute tatsächlich, zumindest auf manchen Ebenen, dort aber deutlich menschengerechter, gerechter überhaupt als sie es je war. Also falsch im Sinne der Erkenntnis, aber doppelt falsch. Falsch nämlich auch im Sinne der Praxis. Denn der eben angesprochene Defetismus hat was zur Folge? Was hat er denn zur Folge? Zur Folge hat er die Lähmung, das sich ergeben in Umstände die doch als veränderungswürdig erkannt, die doch als nicht hinnehmbar verurteilt werden. Nicht hinnehmbar, aber doch unveränderlich. Nein, das wäre die Verneinung der Handlung. Und wo wären wir? Wo? Wenn nie jemand die Möglichkeit gesehen hätte, doch etwas, und sei es nur etwas ganz, ganz unbedeutendes, etwas im Lauf, im großen Lauf der Geschicke, fast Verschwindendes, zum Besseren zu wenden. Im Ohrschwärmer, im orsch Ohrschwärme. Darum nein. Nein zur Aufgabe und Ja zur Aufgabe. Nein dazu aufzugeben, aber Ja dazu uns. Etwas aufzugeben. Etwas aufzunehmen. Etwas, aufzunehmen. etwas hinaufzuheben. Etwas auszuleben. Und eben ein bisschen mehr. Als einen Fick drauf zu I don't know.